Ich euch. Das heutige Thema Einfamilienhaus für Kleinbudget, kleines Haus, schlüsselfertig und ökologisch gebaut. Falls ihr Interesse habt, bleibt natürlich dran. So, danke für eure Fragen. Viele von euch haben mich natürlich auch aus unserem Team gefragt. Bitte zeigt doch mal was für ein Kleinbudget. Also nicht direkt Luxus -Villen, sondern vielleicht ein Haus oder eine grundsätzliche gute Lösung, attraktive Lösung. Für zum Beispiel Single oder für ein Ehepaar. Es geht darum, um ein ökologisches Haus, sehr gut gelöst, inklusive Grundstück. So, erstmal einige Sätze zum Haus. Also, ich zeige euch. Die Grundvariante, also das Modell, können wir natürlich breiter und etwas schmaler machen, gar kein Problem. Hierbei handelt es sich um ungefähr 63 Quadratmeter großes Haus, wo ihr zwei große Schlafzimmer habt, ein Wohnzimmer mit Küche oder Küchenbereich und hinten ein Waschraum plus der Eingangsbereich. Der Carport ist nicht mit im Preis enthalten, aber kann selbstverständlich zusätzlich gebaut werden. Wichtig für diejenigen, die das planen, also ihr müsst rechnen, 7 Meter Breite mal 9 Meter Länge das Haus und sehr gut auf einem Grundstück von 360 Quadratmetern. Das Grundstück ist 12 Meter lang bzw. breit und 30 Meter lang. sodass ihr auf jeden Fall noch 5 Meter übrig habt bei einem Standardhaus von 7 Meter Breite. Also es passt ganz locker noch ein Capo dran, da habt ihr 10 Meter, also 7 Meter das Haus, 3 Meter Capo, da habt ihr 10 Meter und es bleiben noch auf einer Seite 2 Meter frei. Das heißt, ihr könnt ganz ruhig außerhalb des Hauses zum Beispiel ins hintere Bereich äh, Gartenbereich gelegen so also noch mal, äh, zum Preis des Hauses komme ich ja gleich noch mal ganz kurze zwei Erklärungen einmal das Haus bieten wir schlüsselfertig an das heißt also schlüsselfertig schlüsselfertig komplett mit fliesen mit kläranlage klärsystem etc ja inklusive Fensterfrage, noch viel <lacht> inklusive türen also das haus ist komplett schlüsselfertig was noch fehlt je nachdem welches grundstück ihr nimmt sind natürlich die hausanschlusskosten Okay? also Wasser und Strom von der Straße aus ins Haus gesehen. Also genau wie in Deutschland oder anderen Ländern. So, das Grundstück ist inklusive, wie gesagt, 12 Meter auf 30 Meter, was 360 Quadratmeter ergibt, komplett im Preis enthalten. Was wichtig ist, ihr könnt natürlich in einigen Bereichen das Haus bzw. die Planung des Hauses verändern. Inwiefern man kann es natürlich eine oder zwei Wände etwas nach links bzw nach rechts schieben, das kann man mit uns ganz gerne absprechen. Und das ist ja wichtig, also es bleibt praktisch individuell geplantes Haus. So, jetzt viele fragen natürlich zu den preisen so ich sage mal einfach so es ist kein problem ich gebe euch gerne die preise also bei dieser variante hausschlüssel fertig inklusive grundstück müsst ihr ungefähr bei der standardausführung mit ungefähr 75.000 us-dollar rechnen also es ist Juli 2022 und das Angebot gilt je nachdem, also auf jeden Fall bis Ende Juli, aber wir werden sicherlich es auch halten können bis Ende August. Wie ihr wisst, in Paraguay der Dollar fällt runter, also der Kurs des Dollars. Von daher müsst ihr euch ja beeilen, weil wir rechnen natürlich, bzw. viel auf der Guarani-Basis, also die hiesige Währung in Paraguay rechnen und selbstverständlich, wenn der Dollar fällt, so steigen ja die Preise, so oder so auch da von den Baumaterialien. So. Falls ihr Fragen habt, natürlich selbstverständlich. Die ganzen Kontaktdaten von mir persönlich bzw. von unserem Team gebe ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, dann ruft mich an bei WhatsApp bzw. Telegram oder schreibt mir eine E-Mail. Wir antworten gerne auf eure fragen und beraten sie gerne. am besten wenn sie natürlich persönlich vorbeikommen da können wir einige details gerne mit euch absprechen und das neubaugebiet was sich in der stadt Piribebui, also in dem dritten departamento cordillera befindet gerne besichtigen und euch selbstverständlich das komplette angebot zu unterbreiten also bleibt gesund, likes nach oben wie immer, teilt das Video unter euren Freunden, vielleicht ins B-Paraguay-Auswanderer und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, mach's gut, ciao, ciao.